Hier okay. ist auf jeden Fall ein Haus von Sabatira, wohnt hier. Okay. Das ist eine ganz nette und liebe Person, und du wirst sie bestimmt noch kennenlernen. Bestimmt. Okay, neuer Tag. Warte mal, Grandpa hat mir doch von diesem einen Mädchen erzählt. Sabatira oder so hieß sie doch. Gucken, vielleicht ist sie jetzt mal da, dann muss ich den Tag nicht so alleine verbringen. Hallo, ist hier wer? Hallo? Bist du Sabatira? Ja, wer, ah, schön. wer bist du? Äh, Grandpa hat mir von dir erzählt, ich bin, ich bin neu hier. Ich bin gestern hier aufgewacht ähm, und Grandpa hat mich hier in diese Gruppe aufgenommen. Okay, dann willkommen. Schön, dass du da bist. Wir können naja. Unterstützung immer gut gebrauchen. Ja, hat mir Grandpa auch gesagt. Er hat mir halt dich gezeigt. Meinte, dass du halt hart nicht da bist und deswegen wollte ich mal gucken, ob du vielleicht jetzt da bist? Ähm, ja. <lacht> Ausnahmsweise mal, ich, ich bin nicht oft hier und gehe nicht oft raus. Ich bin... Ich habe immer ein bisschen Angst vor dem, was da draußen ist, irgendwie. Okay. Soll ich dir helfen? Ähm, okay. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so der ängstliche Typ, deswegen kann ich da bestimmt helfen. Das, das wäre nicht schlecht, weil wir brauchen definitiv mehr Ressourcen hier auf der Insel. Okay, sollte kein Problem sein. Wollen wir jetzt losgehen? Oder gerne. brauchst du noch irgendwas? Ähm, vielleicht ein bisschen Ausrüstung, Moment. Okay, wir können los. Okay, gut. Gehst du vor? Ja. Du, ich weiß halt nicht, wo es hingeht. Achso, meinst du die ganzen Inseln da hinten? Richtig. Achso, Grandpa hat mir von denen schon erzählt, das soll jetzt ganz gefährlich sein. Ist es auch, deswegen bin ich noch nie alleine hingegangen. Okay, dann wird das jetzt was. Willkommen Leute, mein Name ist Sertion. Ich begrüße euch zur zweiten Folge von Minecraft Abgehoben und heute mit der lieben Sabatira. Hallo. Und wir wollen heute die ganzen Inseln erkunden, weil ich da bis jetzt auch noch fast gar nicht war. Ja, es wird lustig. <lacht> okay, wollen wir, wollen wir los? Ja. Muss ich immer noch vorgehen? <lacht> nein, nein, nein, ich, ich kann ruhig. Alles gut. Wo, wo, wo ist denn noch nicht so viel los gewesen? Ähm, also, ich war, wir waren letztes Mal da. Da sind noch zwei Häuser, da könnten wir mal gucken. Okay, gut, dann. Ähm, im, im, im, im, ich da glaube, das war ich. ja hier. Hier an dem Eis hoch und dann an den Bäumen. Ich hab jetzt auch dummerweise nicht so viel mitgenommen. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Pass auf Mädchen! Braucht oh, ich okay. gucken, wie ja. mir jetzt jeweils ein Skelettkopf mit... Die Frage ist nur, wie wir da am besten hinkommen. Mmh. Ich würde zu der Eisinsel gehen und mich dann halt so ein bisschen rumbauen. Weil von der Eisinsel kann man dann zu diesem normalen Wald und dann runter. Äh, und ich so meine danach hin. hinten. Ja. Ja, und dann hier nach hinten können wir ja schon. Oh, hier ist eine Kuh. Stimmt, die habe ich eingesperrt. Aber <lacht> ich, ich komme zu dem da vorne. Da ist auch ein Haus. Nee, ich werde zu dem Haus. Okay. <lacht> Ups, was war das? <lacht> <lacht> wow. Was ist da? ich habe keine Blöcke, ich kann mich nicht hochbauen. Warte, nee, geh nochmal zurück. Wieso? <lacht> warte, so, hier kann ich. Nein! Och <lacht> oh, Mensch, warte, ich habe doch eine Axt dabei. Hey. Oh, sehr gut. Ah, hast du vielleicht eine Steinspitzhacke mit? Ja. <lacht> da hier sind, ich glaube, auf den Luftschüssen sind immer zwei Eisenblöcke. immer. Oh, das ist gut. Oh Gott. bin schon drauf. Ja, hier sind die zwei Eisenblöcke. Geh mal runter. Äh, äh Hier. Hier, hier, hier. Kein, hier sind Bücherregale. Ja, warte, die baue ich ab. Hi. Und du machst die Eisenblöcke. Die sind hier draußen, links und rechts. Ah. Nehmen solltest du die auf jeden Fall, weil ich bin prädestiniert dafür, irgendwo runterzufahren. Ach so. Wollen wir da lang? Da guck mal. Ja. An. Darüber und dann, ja, dann sind wir eigentlich schon so viel wie bei dem Links. Da ist nämlich noch so ein großes Haus. Da können wir auch hingehen. Ja, wo denn? Da, direkt vor mir. Ach oh, ja, dann gehen wir da hin. Ja, dieses kleine Haus, da können wir dann im Nachhinein nochmal runter. Oh, das, ist so ein, das ist so ein Hexenhaus. Äh, hier ist Wasser. Äh, Hexe. Ja, habe ich gerade gehört. Hallo, e Hallo. Wer ist die oben? Raus. Ja. Wollen wir da hoch? Oh, ich hasse Hexen. Wir sollten vielleicht eine Kiste machen und da erstmal alles reinpacken, oder? Wir generell? Bin, warte, wir können doch einfach über das Haus gehen und dann von oben runter gucken, ob da eine, ob eine, eine Kiste drin ist und wenn nicht, gehen wir weiter. Ich sehe den Spawner auf jeden Fall von hier. Wenn ich da rankomme. Wow. Sauber, so, Kevin, du machst den Namen. Alle Ehre. <lacht> Ich baue mich noch von der anderen Seite hoch. Ah, man kann hier nicht durch. Ah, da ist sie. Nein, ist die die ist schlauer als ich gedacht habe? Ah. Ja, die ist hier eben auch die Leiter runtergekommen, die eine. Ah, hier ist ja noch eine. Auf, Kevin! Scheiße, das wie machen wir das denn mit dem Spawner, der ist da oben? Warte mal. Äh, ich habe noch dreieinhalb Herzen. Oh Gott, lauf! Zwei Herzen. Ich baue mich von der Seite mal hoch, warte mal. Ich habe mich jetzt mit einem Eisenblock eingebaut. Ah, die ist ja hier. Ich habe eine runtergehauen. Du müsstest gleich mal den Eisenblock hier abbauen. Wo kommst du denn her? Also, wie gesagt, der Eisenblock ist jetzt hier im Baum. Ja, ist okay. Ah, ah Hexe. Nicht ich nicht. hab ein, ein halbes Herz. Ich hab ein halbes Herz. Bau dich irgendwo ein. Ich gehe hoch und baue den. Spahn. Ich bin schon eingebaut. Ich bin schon eingebaut. Das ist eine sehr komische Folge. <lacht> Hexen sind auch so scheiße. Warum sind wir nochmal hier hingegangen? Äh. Ich weiß es auch nicht. Ich kann ja keine Ahnung, dass wir scheiß Hexen sind. Nein, ich bin tot. Nein! <lacht> Hä, wie hat die mich denn getroffen? Hab eine, hab eine tot, ey. Yay! <lacht> ich bin kein Kobbel mehr. Doch. Du warst auf dem Dach? Ja, so an der Seite. Ich habe mich da hochgebaut. Dann bau dich mal so relativ mittig so ein Stück runter. Ah, hier sind ja Pfeile. Hier sind hier ist das Skelette, ich bin tot. Nein. Ich bin tot. Scheiße. <lacht> Warte, dann komm ich zurück und schlafe mal, dass es klappt wird. Ja. Ich glaube, ich wurde gekickt. Flying is not enabled. Oh. Also, das ist wirklich die beste Folge. <lacht> da ist ein Creeper von mir. Ich habe nichts, um mich zu verteidigen. Ich habe nichts zu essen. Och, Mann. <lacht> Warte, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch ein Steinschwert. Äh, negativ, ich habe kein Steinschwert. Nein, nein, schieß mich nicht ab, ich habe nur noch, uh. <lacht> Ich hab nur noch ich grad ein Baby-Zombie. Okay, eins ist sicher, wir müssen unsere Insel besser ausleuchten. Eindeutig. Ja, das war in dem Haus von, von Grandpa. Das ist auch etwas explodiert da hinten. Ein einer der Herzen. Ich hab dich ge- oh. <lacht> Ey! <lacht> Geh ich mir jetzt ein bisschen Holz mit? Und hier direkt los. Adios. Scheiß ja, auf die Mobs. Ich komm auch gleich hinterher. Tschüss, ihr Pisser. Oh, Grandpas Haus, Haus tut Haus. mir voll leid. Ja, mir auch. Aber da war halt direkt einfach vorne der Creeper. Ich konnte echt nichts machen. Wir hätten schlafen sollen. Ja. Yep. Ja, Creeper. Oh, ich hätte eigentlich gerne meine Sachen. Ey, ich hab Dirt. Ich will meine Sachen. Ich komme zu dir. Noch kurz ein bisschen Regen. Ich hab jetzt Dirt. Oh, da ist ein Creeper auf der Brücke. Geh doch weg! Okay, ich bin gleich da. Ich bin jetzt gerade vom Luftschiff raus. Okay, ich bin auch auf halber Strecke. Ich bin gleich auf der Dschungelinsel. Und, so. und ich glaube, meine Sachen sind weg. Oh, Zombie. Oh Gott. Äh, ja, meine Sachen sind despawned. Oh, da ist eine Hexe. Nein, geh doch weg! Oh nein, ich bin gleich tot. Ich lauf mal zurück. <lacht> oh lol, ich habe ein geheimes... Äh, ...geheimes Dings gefunden. Geheimes mit Dings. Äh, Ja, so ein geheimes... Äh, ...keller. Ich habe einen Steinschmisshackel. Und ein Steinschwert. Ach Gott, da sind so viele Monster auf dem Weg. Die schubsen mich doch runter. Könnt ihr bitte verbrennen? Ja, meine Sachen sind glaube ich definitiv despawned. Ja, nee, nee, ich sehe doch noch was. Muss man an der Seite am Haus gucken, da ist so ein, so ein, so ein Holzgebilde irgendwo. Da habe ich mich irgendwie hochgebaut. Ne, ich glaube, ich habe den größten Teil meiner Sachen. weiß jetzt mal kurz die Eisenblöcke ab. Wenn du zurückläufst, sehr ja, vorsichtig, da ist irgendwo eine Hexe direkt auf dem Weg. Mhm. Die Hexen sind doch überall im Haus. Jo, leichter. Sehr gut. Schön schön. Da. Ja, genau da, wo du stehst. Unter dir. Ach da, hä? Ach da. Nee, hier ist aber nichts. Oh nee, sag nicht, das ist alles Deesborne. Ähm ich stehe hier unten, hier ist schön. <lacht> Polypan. Oh. Ich warte mal. Äh komm mal aufs Dach rauf am besten. Ich muss kurz ein bisschen recken. Ja, hier oben mache ich die Abmo. Ist ein schöner Ort. Ja, Leute, das war's mit der heutigen Folge Minecraft 2 abgehoben. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt gefühlt tausendmal gestorben sind. Lasst ähm, gerne ein Like da, kommentieren, abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut auf jeden Fall bei Sabatira vorbei. Sie ist wie die ganzen 15 anderen Teilnehmer unten verlinkt. Und ja, ich möchte du noch was sagen? Äh. Nein, bin ja. ich bin aufgeregt, ich Angst. <lacht> okay, das war's von mir und ich sage ciao hey ähm, danke nochmal dass du mitgekommen bist kein Problem immer wieder gerne wenn was ist Doch. dann komm einfach zu mir ich bin jetzt erstmal in diesem Haus da drin du kannst mich immer besuchen kommen das klingt gut ich glaube ja. das werde ich auch noch öfter tun okay. weil alleine traue ich mich da definitiv nicht raus ja, leg dich jetzt erstmal schlafen es war ein anstrengender Tag gewesen okay Danke nochmal. Ja, tschüss. Tschüss.